Ja, wir wollen die Frage ansprechen, welche Rolle der Ozean für unsere Gesellschaft spielt. Also der Ozean bildet die Lebensgrundlage für unsere Gesellschaft. Er versorgt uns mit einer Vielzahl von Ressourcen, mit Energie, mit Nahrung, mit Fisch, mit medizinischen Wirkstoffen, mit mineralischen Ressourcen und darüber hinaus auch mit Energie. Und ähm, er reguliert unser Klima, äh, etwa 30 Prozent des anthropogen erzeugten Kohlendioxids wird vom Ozean aufgenommen. Äh, darüber hinaus äh, wird 50 Prozent des äh, Sauerstoffgehaltes auf unserer Erde von marinen Phytoplankton erzeugt. Und der Ozean ist unser wichtigstes Transportmedium. Hm. Mehr als 90 Prozent des Seeverkehrs, äh, geht, äh, 90 Prozent aller Waren werden über den Seeverkehr transportiert. Und was ist jetzt das Problem mit dem Ozean? Äh, das Problem ist, dass wir also sehr stark abhängig sind und ein Großteil, zumindest ein Teil der Weltbevölkerung genießt die Wohltaten des Ozeans. Aber der, die Gesundheit der marinen Ökosysteme, die uns diese Vorteile, die Ressourcen, die Sauerstofferzeugung mhm. äh, ermöglichen, die sind stark gefährdet durch die äh, Meeresverschmutzung, durch äh, über eine Übernutzung der Ressourcen, mhm. äh, durch... Ähm, äh, auch durch ähm, den Verlust der Artenvielfalt und natürlich auch im Rahmen des Klimawandels. Das heißt, wir haben das da das Problem äh, mit äh, einer möglichen Veränderung der Ozeanzirkulation, der Anstieg des Meeresspiegels und auch das Problem der Versauerung des Meerwassers. Wir wissen das alles, aber wir tun nichts. Das ist richtig. Es, es wird eine ganze Menge getan auf internationaler Ebene. Aber das Problem ist eben halt, auch wenn man gerade an das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung denkt, dass ähm, jeder Einzelne gefragt ist und dass unsere Produktions- und Konsummuster verändert werden müssen und es nicht ausreichend ist, dass eben auf politischer Ebene was passiert. Und äh, in dem Kontext ist festzustellen, dass eben äh, einem Großteil der Menschen äh, nicht bewusst ist, welche Rolle der Ozean für unser Leben auf der Erde spielt. Und das hat zum Teil damit zu tun, dass eben halt viele Menschen, gerade die nicht an der Küste leben, gar keinen Bezug oder nur einen geringen Bezug zum Ozean haben. In der Ozean nehmen halt auch, sie kein Wissen über den Ozean haben. Ja. Und ähm, ja, es gibt so Stichworte wie Ocean Governance und Ozeannachhaltigkeit. Und scheinbar wissen wir viel. Aber die Zukunftsprognose ist ja dann doch recht düster. Neue Hoffnung, das, das stimmt, neue Hoffnung gibt es eben aber halt, weil äh, vor 2000, äh, vor zwei Jahren, äh, 2015, äh, ist in New York die äh, Agenda 2030 äh, für Nachhaltigkeit verabschiedet worden. Und da, sind zum da ist zum ersten Mal äh, innerhalb von äh, 17 Nachhaltigkeitszielen auch ein extra Nachhaltigkeitsziel für den Ozean verabschiedet worden. Und das gibt zumindest auf der internationalen, auf der politischen, Ebene die Hoffnung, dass eben das Meer und die Probleme des Ozeans eben halt jetzt auch international stärker in den Blick genommen werden. Hm. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielen Dank. Das ist sehr interessant. <lacht> Dankeschön. Ja.